einen schönen guten Tag und wieder mal herzlich willkommen zum C-Sharp Tutorial. Wir besprechen heute etwas genauer die Properties und die sind im Prinzip ganz einfach. Ich habe noch die Beispielklasse vom letzten Mal wo wir einfach einen Private String und einen Public String erstellt haben und jetzt wollen wir aber erreichen dass wir nicht nur also wir können im Moment mit Private und Public nur sagen man darf gar nichts, oder man darf alles mit, dies, mit dieser Variable. Wir wollen es aber erreichen, dass eine Variable zum Beispiel nur lesbar oder nur beschreibbar ist. Das, können wir, das könnten wir auf einem Weg erreichen, wie es zum Beispiel in Java gemacht wird. Indem wir einfach zwei Methoden machen, eine public void zs mit einem Argument String s, wo dann einfach s auf das übergebene s gesetzt wird und eine zweite public publicString getS ohne Parameter wo einfach s zurückgegeben wird das könnten wir so tun, ist aber ziemlich umständlich und verbraucht relativ viele Codezeilen da gibt es in C-Sharp einen einfacheren Weg das zu machen und das geht folgendermaßen wir lassen jetzt mal den public String b weg, weil der interessiert uns ja für dieses Beispiel nicht wir wollen jetzt eine Property erstellen für diese Variable die nur lesen kann. Also dass man nur von dieser Variable lesen kann. Dazu machen wir erstmal public string und ein großes, ein großes s. Ich nenne diesen String mal anders, zum Beispiel Name. Dann würden wir das n von Name groß schreiben. Also man schreibt habe ich schon beim vorletzten teil glaube ich erwähnt dass man den das man properties grundsätzlich groß schreibt gut ähm, im moment hat sich noch nicht viel geändert das werden wir es ändern indem wir statt diesem strichpunkt geschwungene klammern machen wie bei einer methode ja das bedeutet, wir haben grundsätzlich eine Methode, aber ohne die runden Klammern. Also wenn wir das so machen würden, wäre das eine Methode. Wollen wir aber nicht, wir wollen ja eine Property. Ähm, das, jetzt gibt es in einer Property zwei Dinge. Einen Getter, den definieren wir mit Get und geschwungenen Klammern. Und einen Setter, den definieren wir mit Set und geschwungenen Klammern. Standardmäßig würde man machen so wie bei unseren zwei Methoden vorher, beziehungsweise wie bei den zwei Methoden in Java. Bei GET wird ähm, Name ist gleich Value. Value das sollte normalerweise ein Schlüsselwort sein. Achso, Blödsinn. Beim GETter, ja. Das ist, ich habe es Getter und Setter verwechselt. Beim Getter macht man return Name. Und beim Setter macht man Name ist gleich Value. Da gibt es dann nur für diesen Set-Block ein neues Schlüsselwort, das heißt Value. Das ähm, repräsentiert einfach, also ich kann das jetzt doch mal zeigen. Wir können jetzt im wenn wir jetzt eine neue Beispielklasse instanzieren dann können wir auf das kleine Name nicht zugreifen sondern nur auf die Property und wir können da jetzt sagen ist gleich Test dann ähm, wird das Test in diese Klasse kommt zu dieser Property und in den Setter dann ist Value automatisch das was wir hier also das, was wir zuweisen. Und darauf wird dann Name gesetzt. Wir könnten jetzt zum Beispiel ähm, da eine Überprüfung einbauen im Setter. Also wenn wir jetzt sagen, if ähm, value.length ist gleich 0. Also wenn die if-Abfragen werden wir im, im, im nächsten Teil dann machen. Aber, ja, das werdet ihr dann noch verstehen im nächsten Teil. Das überprüft einfach, ob die Länge der Eingabe 0 Zeichen lang ist, also ob der String leer ist. Und wenn das so ist, dann, na, wenn das nicht so ist eigentlich, wenn das nicht so ist, dann wird der Name gesetzt. Solche Überprüfungen könnten wir zum Beispiel da einbauen, deswegen braucht man das auch. Gut, wir wollten, wir haben aber gesagt, wir wollen nur eine, Read-only Variable zum Beispiel. Das heißt, wir geben jetzt einfach diesen Setter-Block weg. Jetzt gibt es gleich einen Fehler. <lacht> bla, bla bla kann nichts zugewiesen werden, sie ist schreibgeschützt. Das bedeutet wir können jetzt zum Beispiel ein Console write Line B.name machen. Aber wir können eben B.Name nichts zuweisen, wie wir schon gesehen haben. Ich noch das Ach Gott, das... konsole.readline. Und dann, wenn wir jetzt Name gleich direkt das Zuweisen, zum Beispiel Peter, dann können wir das auch schon ausführen. Wir werden da im Bildschirm... Wir werden da im Bildschirm... Peter sehen. Also wir haben jetzt einfach aus dieser Property... Ähm, diesen, diesen kleinen String, äh, diesen kleinen geschriebenen String extra hier sozusagen. Gut, wir können mit der Property, ja wie schon gesagt, auch noch andere Dinge machen. Wir müssen da ja nicht einen Namen zurückgeben. Wir können ja zum Beispiel auch einen Namen mit irgendwas angehängt, zum Beispiel einem Rufzeichen angehängt ausgeben. Dann würde da Peter Rufzeichen angeben und egal was wir da setzen, es wird immer ein Rufzeichen angehängt und deswegen sind Properties auch so nützlich weil man auf relativ wenig Platz, also relativ wenig Codezeilen sehr viel damit erreichen kann ja das war es eigentlich auch schon zu den Properties und ja im nächsten Teil werden wir dann wie schon gesagt die IF Abfragen besprechen und bis dahin, auf Wiederschauen.